Hallo Jobstars Community, ich bin der Frankie, der Basketballtrainer in diesen 46ers. Also im Sport und im Alltag braucht man Ehrgeiz, man braucht Fleiß und man muss vor allem viel Ausdauer mitbringen und vor allem Leidenschaft und Liebe für die Sache, die man macht. Don't